Sag mir, Mama, warum ist für früher Freund, war heute unser Feind? Mama, warum? Ich verstehe nicht, warum. Mama, fallen heute Nacht wieder Bomben. Mama, gibt es heute Nacht wieder Krieg? Und sag mir, warum? Bitte, Mama, warum? Bitte Mama, warum? Mama, warum? Mama, warum? Mama, warum? Bitte sag mir warum Kind, ich kann auch nicht verstehen Weshalb Geschichte sich immer wiederholt Immer wieder Krieg leiden und Tod Ich verstehe nicht warum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 Während zu ihren Füßen unschuldige sterben. Ich verstehe nicht, warum. Sag mir bitte, warum.